Herzlich willkommen zu unserem Tutorial-Scan-Auftrag. Mitarbeitenden und Studierenden der FU ist es möglich, Zeitschriftenaufsätze kostenfrei scannen zu lassen. Bitte melden Sie sich zuerst an. Und suchen Sie nun nach der Zeitschrift, welche Ihren Titel enthält. In unserem Beispiel suchen wir nach dem Aufsatz Arbeit und Natur von Brinkenschmidt welcher in der Zeitschrift Grüner Weg erschien. Im Suchergebnis klicken Sie auf Verfügbar. Wenn der gesuchte Jahrgang der Zeitschrift über einen Exemplarsatz, also einen Datensatz für das Exemplar, verfügt, kann die Bestellung über diesen Exemplarsatz erfolgen. In der Anzeige gedruckter Zeitschriften sind aus internen Gründen Angaben doppelt. Das verwirrt gelegentlich. Sehen Sie dazu auch unser Tutorial zu gedruckten Zeitschriften in Primo. Vorhandene Exemplarsätze finden Sie immer dort, wo in der Standortanzeige von bis die vorhandenen Jahrgänge verbindet. Ein Klick darauf führt Sie zur Anzeige der vorhandenen Jahrgänge. Unser Artikel ist im Jahrgang 1999 enthalten. Klicken Sie nun bitte auf Scanauftrag. Bitte füllen Sie nun mindestens alle Felder mit einem roten Sternchen aus. Und sollten Sie additionale Angaben haben, wie Heftnummer und Jahrgang, geben Sie diese bitte mit an. Wie zum Beispiel die Bandzählung. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Urheberrecht, denen Sie anschließend zustimmen müssen. Klicken Sie nun auf Absenden. Und sobald der Aufsatz für Sie gescannt wurde, bekommen Sie eine E-Mail. Mit dieser E-Mail erhalten Sie einen Link zur Datei beim Dienstbox.fu. Klicken Sie auf diesen Link, um zu Ihren Aufsatz zu gelangen. Nun können Sie sich den Aufsatz abspeichern oder ausdrucken. Vielen Dank für Ihr Interesse!